Bei Weihnachten hier, 25. Dezember. Äh? Weihnachten? Weihnachten? Ja. Hast du auf Weihnachtsessen geschiffen? nein? Hab... ehrlich. Zu Hause? Ja. Würde deine Mutter sagen, kommst du zu Hause, äh, zu Hause jetzt ganz essen mit Kartoffeln oder Döner? Was würdest du wählen? Und schön, dass ihr am Start seid zum nächsten Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute Instagram-Bewertung von euch. Ich sage euch, wir befinden uns jetzt da, wo das Video endet. Und deshalb habe ich euch ein, zwei Sachen zu sagen. Dieses Video war einfach grandios. Wir haben gelacht, wir haben geweint. Genau, habe ich mir überlegt, was ich jetzt sage, geweint ist vielleicht gelogen. Hab ich jetzt zum ersten Mal einen Döner auch zurückgegeben. Ihr werdet sehen in dem Video, warum. Aber es waren wirklich richtig, richtig lustige Sachen. Ich danke euch für die Empfehlung. Haut mir auch eure Empfehlung für den nächsten Döner in die Kommentare rein. Ihr weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Tut mir den Gefallen. Versucht es immer wieder. Auch wenn es mal nicht geklappt hat, knallt es rein, irgendwann fahre ich hin und es. Geht weiter im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind bei Döner Nummer 1 angekommen, Sphinx-Döner. Und denkt, nicht, nee, ich, ich gehe zu irgendeinem Döner. Es haben wirklich etliche bei Instagram geschrieben. Etliche haben diesen Döner genannt Landwehr. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Um die Ecke hatte ich mal eine kleine, wie sagt man, äh, Luison. Nee, gar nicht war Eine kleine, ich wollte nicht sagen Affäre. Es also, hat nichts mit einer Frau zu tun. Eigentlich äh, scheißegal. Sphinx-Döner, da ist er, ja, so sieht er aus. Hier aus rum direkt vorne an der Haltestelle. Also ihr Lieben, wenn ihr mich schon wieder aufs Glatteis führt und der Döner mich enttäuscht, dann mache ich euch verantwortlich und dann muss ich langsam mal mit den Videos überlegen, wie ich das Anders macht. Also ich hoffe, ich hoffe, der schmeckt. Alles klar, wir haben die Ehrenmänner hier am Start. So, Jungs, ihr, ihr müsst wissen, ihr stellt euch dieser Competition, ich bin der gefürchteteste Döner-Tester ganz Deutschlands. Und ihr müsst natürlich damit rechnen, schmeckt euer Döner oder nicht. Ich mache meine ehrliche Antwort. Aber ihr stellt euch der Herausforderung. Habe ich recht? Immer. Okay. Jungs, äh, wir, wir wollen natürlich keinen Standarddöner. döner Ich gehe mal von aus, euer Döner ist kein Standarddöner, ne? Ist der Beste. Ist der Beste. Aber was macht ihn gut? Was macht ihn gut? Sag's mal so. Die Soßen sind immer selbst gemacht, Salat jeden Morgen frisch, Fleisch ist auch gemacht. Stolz können wir den Besten nennen. Okay, also ja, ihr könnt mit Stolz sagen, ihr habt vielleicht nicht den besten Deutsch Deutschlands, aber vielleicht den besten Hamburg. Sagen wir mal so. Okay, geil. Ich nehme meinen Döner nach eurer Empfehlung und auch den Soßen eurer Empfehlung und ich nehme Kalb. Doch, so, danke nochmal an die Jungs, Döner extra zugemacht für mich. So muss das sein, also Privatvorstellung hier heute. Mal die. kannst du zu den Soßen einmal was sagen? Ähm, die Soßen haben wir Schaf, Cocktail, Zanziki, Joghurt und Curry. Jeden Morgen frisch, also nicht vom letzten Tag oder so immer? Äh, Salat und Soße jeden Morgen frisch. Wir haben hier, das sehe ich, äh, das begrüße ich, da ist Petersilie mit drin, ne? Ja, das von Petersilie, gurken hm. und Tomaten gemischt. Das finde ich ja. geil, weil ich liebe Petersilie, das gibt die gewisse Frische im Döner, wenn ihr mich fragt, finde ich geil, mag nicht jeder. Okay, er hat gerade noch gesagt, Fleisch bei jedem oben drauf. Das ist jetzt nicht Spezialbehandlung. Genau, jetzt werden wir die Döner testen. Ihr kriegt gleich schon mal meine vorabgesätten. Beziehungsweise, ich werde gleich schon mal sagen, was ich sagen kann, was ich sagen werde. Gut gesagt, ne? Guten ja, Appetit. Danke. Was man direkt gemerkt hat, muss ich zu 100 sagen. sagen. Das kann man nicht bei jedem sagen, aber man hat gesehen, ich habe mich nicht angekündigt hier. Ne? Salat auf dem Punkt frisch hat man gesehen, dass, als wäre es vor einer halben Stunde vom Kohlkopf runtergehackt. Das ist wirklich frisch, wirklich frisch. Auch die Petersilie mit den Tomaten sah sehr appetitlich aus. Danke für die Empfehlung schon mal und wir gucken jetzt rein. Ich Soße, Döner generell, die Harmonie in dem Ganzen. Da muss ich euch einfach sagen, die Soße kann für sich geil sein, aber du müsstest es hinkriegen, dass das Ganze zusammenpasst und halt eben harmoniert. Das heißt, die Soße muss mit dem Fleisch und dem Brot und allem abgepasst sein. Und das Ganze hier matcht. So viel kann ich euch schon mal sagen, Bewertung später. Schöne Stimme, schöne Stimme. Also, wir sind äh, Place Nummer 2, Sternschanze am Start. Eure Empfehlung, denkt dran. Dieses Video basiert auf instagram empfehlung Das heißt, wenn ihr mich nicht bei Instagram äh, abonniert habt, könnt ihr natürlich auch nicht mitstimmen. Das heißt, für jeden küsse ich das Herz, der mich bei Instagram abonniert. Ja, und jetzt geht zu Döner 2. Mal gucken, was er kann. Ich sag euch wirklich: Sternschanze, einer meiner Herzstadtbezirke. Meiner Herz Glaubt mir, das hat hier Charakter, das hat Herz hier, das hat richtig eine Aura. Du wirst du genommen wie du bist? Sehr, sag ich mal, weltoffen, wenn ich das so sagen darf. Und ich zeige euch ein paar kleine Bilder noch, bevor es mit Döner weitergeht. Laden Nummer 2 für euch Zellkip ist, ich frage die Jungs nochmal, meine ich keine Kette, aber gibt es mehrere Läden hier in Hamburg zumindest, aber der hier wurde mir halt empfohlen von euch. Selbst die Staatsgewalt ist hier. Wenn die Polizei nicht weiß, was gut ist, weiß ich auch nicht. Ihr kennt ja meine Theorie. Komischerweise Polizistinnen, ne? Die sind immer hübsch. Fragt mich nicht warum. Also ich darf jetzt nicht von vorne filmen, aber es ist so. Ich hoffe, sie hat es gehört. Wir haben hier noch eine Polizistin dabei. Kann <lacht> ich die nicht auspixeln und ich mit reinnehmen? weil sieht dich gar nicht. Ehrlich, auch nicht? Oh, schade. Ich, ich hab nur gesagt, Polizistinnen sind immer hübsch. Phänomen ist das. Ja. So noch mal eine Aussage zum selkir Jungs. Bester Döner in Hamburg, Aufstand. Ja. Ehrlich Aus ganz aller, Deutschland. Alle, alle beste Döner, den ich jemals gegessen habe. Der, der einzige, wo ihr esst? Bestes, der Einzige. Der Einzige, einzige seit, wo ich mal, seit fünf Jahren nur hier. Richtig. Kein anderer Döner, sonst wären wir schlecht. Über Weihnachten hier, 25. Dezember. Meiher ich schon Weihnachten? Ja. Hast du auf Weihnachtsessen geschissen, hab, bei ehrlich? Zu Hause? Ja. War nicht mehr so oft zu Hause wie früher, früher. So. Das war mein Weihnachten. Eine kurze Frage an dich. Würde deine Mutter sagen, Kommst du zu Hause, äh, zu Hause jetzt ganz essen mit Kartoffeln oder Döner? Was würdest du wählen? Mittags mit Döner essen am Abend. Ehrlich? Korrekt. Danke Jungs für die Aussage. Äh, Jungs, Selkebab, ne? Das ist das eine Dönerkette. Habt ihr mehrere Läden oder wie ist das bei Selkebab? Mehr Läden. Mehr Läden habt ihr, ne? Okay. Wa warum ist euer Döner? Was macht euer Döner aus? Was, warum schmeckt er gut? Bei uns wichtig ist die Soße. Ich habe die jetzt seit sieben Jahren schon. 90 Prozent Kunden kommen hier nur wegen Soße. Spezialrezept für Soßen. Gibt es nirgends anders? Das ist das Geheimrezept bei euch, ja? Ja. Okay, perfekt. Dann filme ich hier nochmal ja. einmal den Salat. Kann man, so ja, ja. Kann man ja. gut ins Video ist. reinnehmen, weißt du? Cocktail. Ciao. Curry. Curry Ananas. Cocktail. Das sind Special Soßen, So wünschen wir das mal. Also, ja. noch, noch einmal. Ich habe verplant. Ich habe verplant. Kannst du noch einmal. <lacht> Ehrlich, ich habe echt vergessen. Kannst du noch einmal. <lacht> ja. Knoblauch. Knoblauch. Cocktail. Cocktail. Curry Ananas? Ja. Curry? Ja. Scharfe Soße. Curry Ananas, Curry, scharfe Soße. Ja. Okay, heftig. Heftig. Ich nehme Curry-Ananas. Denkst du, kann ich mischen mit scharfer Soße? Ist gut? Dann so nehme ich Curry-Ananas und wenn du sagst, es passt, nehme ich auch noch scharf dazu. Ja, das ist eine gute Kombination. Oh. direkt gesehen, es wurde bewusst, zum Beispiel curry Curry-Ananas, sehr geil, sehr geil, das jetzt was zu haben, ein Hauch rein, jetzt nicht zu dick, nicht so präsent, dass das, ich möchte jetzt nicht sagen, besser als viel-Soße, aber ich mag das gerne, mal, wenn es so dezent rüberkommt, das ist ja mein Reden, muss nicht immer zu viel-Soße, Döner ohne-Soße geht natürlich auch, ich bin gespannt, rot geile Konsistenz, weich zugleich knusprig, feier ich, perfekte Portion. Na, na, Okay, zum ersten Mal, können die Jungs nicht für, ist Geschmackssache, sehr spezielle Soße, aber ist nicht mein Geschmack, wäre unfair jetzt, ich nehme eine andere Soße nochmal. Ich werde die andere Soße nochmal testen. Ich glaube die Ananas wäre geil zu, Gemü äh, zu Geflügel, hat er zu mir auch gesagt und ich werde jetzt nur mit Normal-Curry nochmal probieren, diesmal Curry und Schaf als Soße. Richtig knusprig das Brot, richtig, richtig knusprig. Schöne Schärfe und Döner, sag ich euch. Schöne Schärfe, leichte Süße durch die Soße. Gut. Was sehr interessant ist, die erst erstmal die, die scharfe Soße, wirklich gut. Ja, sehr interessant ist die Gesamtaufmachung, der Gesamtcharakter dieses Döners. Durch Das knusprige Brot hat beinahe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt von den Jungs so gewollt war, aber es ist sehr, sehr knusprig und es hat so einen Sandwich-Charakter beinahe ihr so ein bisschen Sandwich-Käse dazwischen, Fleisch dazu. Interessant. Wir fahren jetzt zum dritten Döner, zum Schluss kriegt ihr die Gesamtbewertung. Also ihr Lieben, wir sind auch schon beim Laden Nummer 3. Pamukale, auch etliche Empfehlungen von euch bei Instagram. Erster Eindruck direkt, es ist wirklich ein Restaurant. Es ist kein kleiner Imbiss, es ist ein Restaurant. Ich habe eben schon gefragt, ich habe mit einem Kollegen geredet, Fleisch ganz normal eingekauft, Brot wird auch eingekauft, ist ja auch jetzt nicht so wild. Aber dass ihr die Info schon mal habt und dann gehen wir gleich in den Laden rein, gucken mal, was, das, äh, ja, was die uns für einen Döner zaubert. Wir haben hier einen kleinen Prominenten. So Kollege, wo, wo erkennt man dich? Ja, ich komme aus der Dominikanischen Republik, aber ich bin richtig, Boxer. Boxer bist du? Ja, natürlich. Aber nicht mich, nicht mich. <lacht> ich bin heiß wie ein Boxer, müsst ihr euch vorstellen, vor seinem Kampf, wie der Kollege eben schon sagt. Warm gemacht bin ich und jetzt wird getestet, Holle in seinem Element. Wir haben Soße hier, Sass-Cocktail-Soße, Sassiti, Schaf und äh, Kräuter. Kräuter, okay. Ich nehme eure Empfehlung einfach für den Döner. Eure Empfehlung mit Kalb würde ich nehmen. Ja. Hm, genau. Wie es euch geht, die scharfe Soße finde ich extrem sexy. Wenn die jetzt noch so schmeckt, Yummy. ich sag euch gleich: brutale Soße, ganz brutale, heftig. Wie ich gesehen ich habe es gleich gesehen. Ich wusste es, ich möchte mich jetzt nicht wieder hypen, weil ich habe gesehen, dass die Soße heftig wird. Also erstes Fazit, bis wir zum Schluss zur Endbewertung kommen. Knusprig, knackiges Brot, brutale, scharfe Soße. Was ich bei diesem Döner sehr feiere, ihr habt, ich mag, manchmal merke ich, ich merke das Unscheinbare, das von hinten rum, und das gilt nicht nur für Döner, für generell für Essen, habt ihr die kleine Soße, die euch den Gaumen kitzelt, wollte ich gerade sagen, die wirklich nur minimal reinkommt, die Kräutersoße. Ihr erstmal gar nicht genau wisst, was das ist, ihr, ihr schmeckt rein, ihr merkt es und ihr merkt diese Kräutersoße, die einen geilen Touch gibt dazu. Ich, me, ich möchte noch nicht zu so weit ins Detail gehen. Zum Schluss hier die Endbewertung. So, das fängt jetzt hier an zu regnen. Wir sind schon durch mit allen Döner, mit allen dreien. Danke für eure Empfehlung. Ihr kriegt es, ich habe direkt nach dem Döner immer die Live. Bewertung aufgenommen quasi, weil es ein bisschen näher dran war dann an dem, was ich gegessen habe. Ihr kriegt es hintereinander weg. Döner 1, 2 und 3 die Bewertung. Zu Bewertung Nummer 1 Swingsdöner. Kurz und knackig. Es war ein leckerer Döner. Gerade die Soße mit dem Fleisch und wie ich es beim Döner gesagt habe, es hat gematcht, es hat gepasst. Ich gebe den Döner eine 7,8. Das ist ein guter Döner, aber es geht auch nicht darüber hinaus, weil es keine Besonderheiten gibt. Es ist aus dem Basics das Beste gemacht, sozusagen. Also wirklich ordentlich was rausholt aus dem Fleisch, aus dem, aus dem Salat, alles frisch. Aber über die 7,8 hinaus, da muss es Besonderheiten geben. Da muss ich sagen, das, das und das. Und boom, das muss eine Explosion geben, die gab es nicht. Wir gehen weiter gleich zur nächsten Bewertung. Jetzt für euch die Bewertung Sellkeeper. Bewertung Döner Nummer 2. Ganz entspannt aus der Hand, gibt für mich 7,8 Punkte. Guter Döner, ein leckerer Döner. Schöne Schärfe, schöne Schärfe. Dieses Sandwich-Charakter hat mich schon geflasht. Ist wirklich speziell, wenn man da wohnt, lohnt sich das mal zu essen. Müsste ihr vielleicht sagen, Brot schön kross. Das weiß ich wirklich nicht, ob das so gewollt war. Es war richtig, richtig kross. Aber Döner war gut. 7,8 geht halt, ich muss sagen, an der Stelle auch noch mal, damit es die richtig hohe Bewertung gibt. Da muss ich richtig was... Es muss Liebe entstehen, ich muss mich in irgendwas verlieben. Das war noch nicht ganz der Fall, aber es war wirklich auch ein guter Döner. So, und jetzt geht's be zur Bewertung Nummer drei, dem letzten Kandidaten. Und zur Bewertung Nummer drei vom letzten Döner, Parmokale. Und für mich gleichzeitig sogar der beste Döner an diesem Tag. Der Döner hat mich wirklich einerseits überzeugt, ich weiß nicht, er hat mich auf gewisse Weise überzeugt, weil die Soße echt war schon bombenmäßig. Die Soße hat mich richtig geflasht, dieser leichte Touch von der Kräutersoße. Der hat mich auch geholt, deshalb kriegt der Parmokale-Döner von mir eine 8,1. Das ist eine faire Benotung, das ist eine gute Bewertung. Danke für eure Empfehlung über Instagram. War ein geiles Video, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Geile Szenen heute wieder. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann zeigt es mir mit einem Daumen oben. Denkt an meinen Kommentar bitte auch ins Video. Damit ich weiß, wo ich als nächstes hinfahren soll. Teilt das Video und ja, abonniert mich natürlich auch. Das nicht vergessen. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, Leute.